Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Einis hier, von den Testoleros. Wir testen heute Walter Surprise, Walter hat wieder was bestellt, steht denn hier Absender war oder ist Tim Kellner. Mag da wohl drin sein, Tim Kelder. Grüße gehen raus an Tim Kelder. ist ja. doch der Love Priest, oder? Ja. Ja. Ist der nicht? Wir gucken mal, okay. ja, was ist denn hier drin? Ah! Love Priest Broy und eine Schwipsbrause. Ja, schön clean. Ja, ja was sind denn das? 0,33, 0,25? 200 Milliliter sind das. 200? Ich hab's 250. Mit Bier ja. Der Seko ist äh, sind 200 Milliliter. Ja, mit zugesetzter Kohlensäure gewonnen in Österreich aus in Italien geernteten Trauben. Ja, was äh, zuerst eigentlich? Ditte, ditte, ditte, ditte. Ihr Bändchen hat er auch bestellt. Jünft. <lacht> Love, Peace, and Harmony und Unbeugsame. Gut. Und da hier ist übrigens so, so eine verrückte Pullover hier. Genau, dann probieren wir mal. Mit was versorgen wir uns den Geschmack. Jetzt zuerst hier, Bier, ja? Nee. Was sieht mit der Die Schwipsbrose. Okay. Na, zum Wohl. Mal gucken. Wow. Gut, der ist nicht zu süß, nicht zu sauer. Aber obwohl der einen sauren Nachgeschmack hat. Ne? Mhm. Also der geht so sauer-sauer rüber. Ist auf jeden Fall kein trockener. sehr ist eher so ein also Mittelding, ne? So halbtrocken lieblich eher. Altes Perlwein. Würde ich Perlwein trinken, würde ich das, ja, würde ich das so nee, mal gönnen. Positiv ist, du kannst es überall mitnehmen. Ja, Wenn du unterwegs ist hier bist, Tasche rein. Genau. Kannst du hier ah, V-Taschen mhm. oder hier mal Seitentaschen oder hier mal. Das ist deshalb ist es wahrscheinlich so klein, weil du mal schnell irgendwie mal zwischendurch mitnehmen kannst und da auf dem Weg trinken kannst oder ja. was auch immer. Was mir bloß negativ ein bisschen aufstößt, ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich äh, das Metall nachschmecke. Also ich kann, da, kann das auch schlecht beurteilen, also ich wäre auf jeden Fall eher bei zwei oder drei von fünf Sternen. Aber nur wegen der Aufmachung, die so gut ist. Ja, die Aufmachung ist schon cool, ja? Und weil es halt so praktisch ist. Und die dritte Flasche geht natürlich an Cindy, die kann sich jetzt auch mal gönnen. Ja, auch, ja. ne? Ja. Also Cindy, gönnst dir, du kannst du nachher trinken. Kann man mal trinken, also wenn es mal schnell gehen muss, ihr halt seid unterwegs, dann kann man sich das mal gönnen, bei 200 Milliliter, 3 von 5, 5 Sterne, ja dann, Prost, Tim, genau, Prost, Love Priest, check den Shop, genau, könnte ich mal nehmen, wir müssen es mal geben, das ist ja so ein typisches Merchandise Produkt, oder? Ja, denke ich. Also, das ist, wenn hier der Hersteller steht, dann wird es so sein, dass man da anschreiben, anrufen kann und sagen: Okay, pass auf, die und die Mischung hätte ich gerne. Gehen wir von aus? Ne? Nee, ich glaube, so weit geht es ja nicht. Meinst du nicht? Nee. Oder meinst du, das nee. die produzieren nicht einfach und dann wird hier die Dose gemacht? Du musst uns jetzt ein Bild schicken? Also quasi diese. Ja. Das kannst du dann bearbeiten, dann da hochgeladen. Dann schickt lässt er sich vielleicht eine Probe schicken und dann. Das da gut. Jetzt setze ich das auf meinen Shop. Äh. So wie in diese T-Shirt-Business. Klar macht Sinn, weil guck mal, stimmt. Du warst das hier Von ein ja. Ja. 3 von 5 für die Schutzbrowser Bei Love Priest. Übrigens Link. Unter dem Video in der Beschreibung einfach anklicken und dann äh, kommt er zur Browser bzw. zum Shop. Genau, dann könnt ihr euch auch mal die Preise angucken. Und den Kanal vom Love Priest verlinkt man natürlich hoch Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Genau. Nächste Folge, nächster Getränk, das Bier quasi vom Love Priest. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Genau. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis demnächst.